Er kann sich im Grunde das Tanken bald nicht mehr leisten. Er hat natürlich eine schnelle Lösung. Mensch, einfach Steuern senken. Ein Großteil des Spritpreises kommt doch vom Staat. Ja, ähm, Herr ah. Löser schreibt, dass er 66 Kilometer am Tag zur äh, Dienststelle äh, pendelt. Und das ist genau die arbeitende Mitte in unserem Land, die gegenwärtig belastet ist. Und äh, Herr Löser, was äh, möglich ist, tun wir. Ähm, das gab es im Grunde noch nie, mitten in einem laufenden Jahr, Verändern wir ja das Steuerrecht. Rückwirkend zum 1. Januar wird der steuerliche Grundfreibetrag um 363 Euro erhöht. Das ist eine Steuerentlastung. Das außerdem, fängt aber nicht mal die Inflation gerade ab. Äh, okay, aber das ist einmal ganz kurz für uns übersetzt. Die Wahrheit, ihr werdet es. Tragen. Es gibt dieses kleine Entlastungsprogramm, was aber die Inflation jetzt schon nicht auffängt, nicht nach klein. allen Berechnungen, nicht komplett auffängt. Und das, was jetzt obendrauf kommt durch den Ukraine-Krieg, das zahlen wir an der Tankstelle. Es zahlt immer irgendjemand. Der Staat hat ja nur das Geld, das die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung stellen. Das ist schon klar. Das heißt, wir können, ja. Das ist, das aber, ist aber gut, schwer. dass es der Finanzminister weiß. Das war vielleicht in vergangenen nicht Zeiten. Verzeihen immer Sie so. mir das nicht immer so. Das haben ja, vor allem wir ja Sie wir, immer kritisiert. Wir können auch... In Wahrheit, profitieren Sie ja massiv davon. Das wissen auch. Das ist ein viele. populärer Irrtum. Naja, Sie nehmen zumindest äh, äh, höhere Steuereinnahmen ein. Das in dem ist Moment, leider wo, wo leider. Schauen wir, schauen wir, ob der Irrtum möglicherweise in Ihren Reihen auch vorkommt. Bei einer, ich übertreibe ein bisschen Mitarbeiterin von Ihnen, hm. von einer Bundesbeamten, die uns heute schreibt äh, im Vorfeld dieser Sendung. Das ist Marika Schardin. müssen Sie nicht kennen. Sie sagt auch nur, dass sie eine untergeordneten Behörde <lacht> bei Ihnen arbeitet. Hm. Hallo Linda, ich bin als Bundesbeamtin für den deutschen Staat tätig, und stehe sogar Ihrem Ressort. Inzwischen kann ich es mir kaum noch leisten, mein Auto zu danken, um zur Arbeit zu fahren, geschweige denn, mein Haus zu heizen. Also, was gedenken Sie nun endlich, dagegen zu über unternehmen. Und da geht es eben auch wieder um die hohen Steuern, die der polnische Staat interessanterweise gerade senkt. Also ich will versuchen, die Dinge noch ein klein bisschen äh, zu sortieren. Ähm, zum einen, äh, was gedenken Sie endlich zu tun, äh, sagt Frau Schardin. Wir kommen ja gerade mit einem äh, Milliardenpaket der Entlastung, das die Vorgängerregierung nicht geplant äh, hat. Und das vermutlich niemand dieser Bundesregierung zugetraut hat. Das heißt, es, ist, es gibt bereits eine Milliardenentlastung, erstens. Zweitens, die jetzt steigenden Preise haben auch etwas, auch, nicht nur, mit, der, mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Es sind also auch Kriegsfolgen, von denen wir gemeinsam ja gesagt haben, wir sind solidarisch. Das müssen wir also auch miteinander ähm, bewältigen. Die Vorstellung, dass der Staat davon profitiert, ist ja nur die eine Seite der Medaille. Natürlich sind es höhere Einnahmen bei der Umsatzsteuer auf Energie. Mhm. Aber wenn Menschen mehr zahlen müssen für das Benzin und der Staat dafür Umsatzsteuer bekommt, verzichten die Menschen leider ja auf anderes, wofür der Staat dann keine Umsatzsteuer bekommt. Das heißt, wer sein Geld ausgeben muss, weil er tankt, kauft vielleicht auf der anderen Seite von etwas anderem weniger. Also es gibt keinerlei Überlegungen derzeit, die Steuern auf Sprit zu senken? Nein. Es gibt diesen Kniff und plötzlich ist die Kohle da für die Bundeswehr, für die man über Jahrzehnte kein Geld hatte. Also könnte es doch diesen Kniff auch für Autofahrer geben. Dieser Kniff ist kein Trick, sondern ist eine äh, notwendige Entscheidung. Und ich übersetze das noch einmal. Wir leihen uns Geld. Aus der Zukunft. Ah! Ah! Doc, nun beruhigen Sie sich doch, beruhigen Sie sich, ich bin's Martin. Nein, du kannst es nicht sein, ich habe dich zurück in die ganz Zukunft recht, geschickt. Doc, ganz recht, aber ich bin wieder zurück, zurück aus der Zukunft. Letzte Nacht sind Sie umgekippt, ich habe Sie nach Hause gebracht. Das kann nicht wahr sein. Für die Mehrwertsteuer, die wir mehr Einnahmen auf Energie, Mehrwertsteuer aus anderem fehlt. Natürlich hat der Staat auch höhere Sozialleistungen zu zahlen, die ja an die Inflation angepasst werden. Auch die Investitionen des Staates werden teurer. Das heißt, der Staat ist nicht nur Profiteur von Inflation, er wird auch belastet durch Inflation.